Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Tekken hier auf der Wii U und ja, ich habe es tatsächlich nach all den Jahren geschafft, die Wii U wieder anzuschließen und das Traurige ist, sie liegt sogar unter der Wii, das heißt, ich habe die länger nicht mehr benutzt als die Wii <lacht> ähm, Ja, ich habe irgendwann gedacht, yo, wir müssen mal endlich Pokémon Tekken fertig spielen auf der Wii U und ich habe mir dafür vom Kumpel sogar noch einen Wii U Pro Controller geholt und ja, jetzt gehen wir einfach mal in die Liga-Matches und legen los ich bin ganz ehrlich, ich bin komplett nicht im Spiel drin. Ich habe vorhin einen Trainingskampf gemacht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich grabe. Oder wie ich meinen Teampartner wechsle, weil eigentlich will ich Pikachu Libre haben, merke ich gerade. Okay, ich muss hier nochmal raus, weil ohne Pikachu Libre kann ich unterdessen gar nichts. Ich habe ja vorhin immer gemacht, yo, ich level alles. Und, naja, das hat nicht mehr so ganz gut funktioniert, denke ich, weil dadurch bin ich komplett unterlevelt teilweise mit deinen Charakteren. Und, nein, ich bin nicht in die Liga. Ich habe jetzt dafür äh, gedacht, äh, dass ich das einfach sein lasse. Deine Stadt vielleicht hier? Ja, ah, hier, guck mal. Es hat jetzt gerade vorhin noch ein level abgemacht, also... Die sind noch okay. Fertigkeitspunkte habe ich bei Pikachu Libre jetzt mal so noch verteilt. Irgendwie alle zu leveln finde ich doof. Und Mewtwo zu spielen macht man nicht. Ah, ich mag das Outfit. Ich finde es cool. Ja, das Problem ist, dass ich aber rechts im Bildschirm liegen, da die ganze Zeit läuft, weil wenn ich dann ausschalte, geht die View aus. Ich kenne das noch. Und das will ich ja auch nicht. Ich merke ich bin auf 15 eingestellt. Ja. Gut, wir probieren es mal. Ich finde einfach weiterhin raus, wie alles funktioniert unterwegs. Wäre noch ganz cool. Ich hoffe, man hört nicht zu viel mit Button-Mashing und so. Kampfstätte Geister aus. Uh, das ist geil. Und bis jetzt habe ich eine hundertprozentige Erfolgsquote mit Pikachu Libre. Also lassen wir das mal hoffentlich bleiben. Es wäre cool. Ich nehme Tragosse mit zum Intro, weil da eine lustige Attacke. So, was ich auch rausgefunden habe wieder ist, ich kann hier einen Energieball schmeißen. Ich vergesse den Block. So. Oh, nice, ich will auch einen Donnerball können. Ich kann einen Donnerball, aber ich weiß nicht mehr wie. Warte mal. Nein. Nein, das ist der Port. Irgendwo kann ich einen Donnerball einsetzen. Ja, es geht ein bisschen bis ich wieder drin bin, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung wie man grabt. Den hier kenne ich noch Das ist wie bei Mortal Kombat mit Ultimates, das weiß ich sogar noch <lacht> Oder wieder Aber ich habe es mir schon gedacht, als ich das Spiel gespielt habe Sturm. Er ja, ist ein Wirbel. Ich weiß aber, dass irgendwo ein Donnerball ging. Aber ich weiß nicht mehr wo. Aber ja, mit Button gewinne ich hier aktuell noch recht etwas. dick hat die volle Helferleiste, das ist gut. Bei Sieg, äh, bei Verlusten kann ich auswählen, welchen von beiden ich will. Ah hier, guck mal, Elektronetz. Nice. Okay, der gefällt mir. Ein so Okay, ich mag das irgendwie gerade. So, und damit kann ich boosten. Und killen. Wobei ich weiß nicht, ob dieser Angriff wirklich äh, fertig machen kann. Ja, und ich weiß, Pikachu Libre ist komplett unfair wieder mal, aber es macht Spaß. Und ich spiele sehr gerne unfair. Vielleicht willst sie das noch in äh, Burger Squad Zeit, als ich gegen Sam gespielt habe. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Geld machen kann. Aber eigentlich ist das ja auch egal Oh, uh, nice. das ist eigentlich auch relativ egal und ja ich weiß ich habe die kämpfe bis jetzt rausgeschnitten ich erinnere mich noch dran, dass ich immer gesagt habe ja das ist so langweilig das will ich nicht drin haben aber ich habe das gefühl ich lasse jetzt einfach mal drin ich hoffe man kann damit leben ich muss sagen, ich finde den Pro Controller tatsächlich angenehmer als den Wii U Gamepad. Und ich bin recht froh, dass ich das jetzt geholt habe. Das ist ein richtig geiler Move und mein Angriff steigt dabei noch. Ich hoffe, ich fange ihn in der Luft. Nein, ich bin unten durch. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay, das Netz ist richtig gemein. Und es macht zu so viel Schaden. Ich weiß, wenn ich eine combo hits mache, dass... Ähm Nein, ich wollte auf, oh, ich wollte auf dick da. Ich habe meinen Controller gerade doppelt registriert nach rechts. Äh, zwischen Feldphase und Duellphase, wenn ich richtig hart aufs Maul gebe oder aufs Maul kriege, dann wechselt diese Phase regelmäßig von einem 2D auf ein 3D-Kampffeld. Und eigentlich ist das 2D-Kampffeld für solche Sachen halt einiges angenehmer. Boah, ein 60-Treffer-Kombo. Ja, da konnte nichts mehr machen, der ist genau reingelaufen, das ist ein bisschen böse. Ich mag dieses Unpredictable Double Hit vom Knochen. So. Yeah. Okay, nicht ganz so gute Technik, aber passt. Ähm... Verkürzt die Vorbereitungszeit halt von hell und Stärke, dann ist doch eigentlich nice. Machen wir das mal. Stürmisch und Donnern für meinen Titel. Und ich gehe nach in den Shop und guck mal kurz, ob wir irgendwas haben, was ich kaufen kann damit. Okay, ich glaube, ich sehe, wieso ich skippen wollte. Weil wenn ich jetzt da noch 20 Kämpfe mache, sind das fast schon 10 Folgen, 10 bis 20 Folgen nochmal. Ich glaube, ich schneide da wirklich ein bisschen mehr zusammen. Ist halt aufwendiger, aber naja. Ich meine, nach ein paar Sets habt ihr den Stil ja komplett gesehen. also. Ah, das war predictable. Da hätte ich nicht reinlaufen sollen. eine bonus voll heftig der ist wirklich heftig sorry Okay, ich glaube, das war ein gutes Intro jetzt. Oben links läuft die Zeit, sehe ich gerade erst jetzt. Ups. <lacht> Ey, hallo. Ey, die Clown sind richtig heftig. Ich bin mir jetzt schon zu sehr von Schwert und Schild gewöhnt. Ich erwarte immer eine dynamax form momentan. Ah, es war komplett im falschen Moment. Boah, also 1-1, eins, eins. ich muss jetzt dick nehmen. aber ich kann meinen Limit Breaker einsetzen. So ich relaxe einfach mal hier hinten? Ich weiß nur noch, Gengar hat den einzigen Limit Breaker... Der nicht blockbar ist mit dem Schild, sondern man muss springen. Das finde ich so dumm immer noch. Hat er mir gerade meine komplette Limitform weggenommen? Richtig uncool. Uh, ich glaube, der ist weg. Ja. Okay, das ist recht knapp. Okay, das ist nicht mal knapp. Ich krieg richtig eklig aufs Maul gerade. Ja. <lacht> Scheiße. Aber sonst ein gutes Rating immerhin. Bringt zwar nicht viel, aber naja. Ja, Limit-Zustand äh, wird äh, verlängert. Ist eigentlich schon ganz nice. Ja, wir sind jetzt bei Viertelstunde für drei Kämpfe. Also, naja. Ich weiß schon, wieso ich gesagt habe, ich schneide die Kämpfe raus zwischendurch. Vielleicht mache ich das wieder. Weil naja, es ist, es ist, ich finde es schon cool, aber ich verstehe, wenn man jetzt sagt, yo, ich will das nicht haben. Ich weiß gar nicht wie ich den 60er Combo Schlag hingekriegt habe im Netz. Muss ich da nochmal A drücken oder? Komm friss mal Tag so. so, nicht schlecht. Alter, wieso? Der steht doch im Netz drin, mein Gott. Komm, fick dich. Das war zu hoch. Das Netz ist sehr komisch. Ich finde es eine interessante Technik, aber es ist sehr komisch. Okay, 2-0. Ich glaube, ich komme langsam rein, ein bisschen. Es ist ein bisschen speziell, aber ich glaube, es geht. Ich booste mal ein bisschen den Angriff. Mehr Schaden kann nie, kann nie schaden, naja, ja. Ich gucke jetzt mal, wie hoch der Rangsprung ist, wenn ich direkt auf Rang 40 runtergehe von 61 oder so. Dann lasse ich es, weil das sind zwei, drei Folgen vielleicht mehr nicht. Autsch. Ja. Das war doof, da bin ich direkt reingelaufen. Und ja, ich finde das Elektron jetzt cool, okay. Ja ne, ich spamme jetzt nicht die ganze Zeit zu Elektron, jetzt keine Sorge. Ist ja auch ein bisschen lame, so zu gewinnen dann. Aber ich weiß ernsthaft nicht mehr, was der Schildbreaker war. Und das regt mich richtig auf eigentlich. ich weiß, es gibt einen fucking Schildbreaker. Aber das steht hier nirgends. Ist Elektronetz vielleicht ein Greifangriff? Ja, Elektronetz. Alles klar. Das wird ja schon mal einiges erklären, denke ich. Ah, verdammt nochmal. Das heißt, wenn Gegner schilden, kann ich mit dem Elektronetz den Grab rausholen. Hat Rutena in der ganzen Technikzeit drin einen Shield? Ja gut, den kam völlig richtig hart. Und zwar richtig eklige. <lacht> Scheiße. Der war nicht mal ansatzweise gut. Scheiße. Und trotzdem kriege ich viel zu viel EP. Nice. Ja, nee, ich weiß, der war jetzt kacke. Äh, ich muss ein bisschen reinkommen, aber ich denke, das war ganz okay. Ernsthaft? Ist es denn scheiße? Okay, ich spiele das offene Keinen einzigen Platz, nicht mal. Ich gehe auf 60 runter oder so. Nee, nee. Das ist doch lame. Sorry, aber nee. <lacht> nee, das ist ja okay. Ich denke, ich habe mal alle verteilt, ne? ah, ich kann die wieder rücksetzen und neu verteilen. Aber ist okay. Ja gut, dann spiele ich mal weiter, aber ich denke, das bringt jetzt nichts in der Aufnahme weiter zu spielen, weil... Naja... <lacht> Ich muss mal gucken, was der Controller Chil macht noch. Äh, also der Controller hier. Der rechte Stick. Aber ich werde mal weiterspielen. Hier haben wir ja gewonnen, das war okay. Aber das finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Okay, ich könnte einfach freien Kampf machen. Ich weiß gar nicht, wie muss ich erster werden, damit ich ins Top 8 komme. Da muss ich dann gewinnen halt, ja. Alles klar, also. Äh, ich würde sagen, wir beenden mal die Folge. Ich werde so lange spielen, bis ich besser bin. Dann können wir vielleicht ins Turnier rein und die Rangprüfung machen wieder. Weil ich merke gerade, ich weiß nicht, wie so ich das gemacht habe früher. Und es macht für mich mehr Sinn. Ähm, <lacht> ja, wenn, wenn diese Folge rauskommt, wird es schon so sein, dass ich weiter bin natürlich. Aber mal schauen, ob dann direkt die nächste Folge hinten rankommt. Aber einfach sinnvoll, wir werden jetzt Pokémon Tekken weiterspielen. Ich werde das im Hintergrund mehr spielen als, als Let's Play, logischerweise, mit solchen Bedingungen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. alles Puppen mit Zucker. Cheerio.